So. Und das, was ihr hier seht, ist jetzt aus IMVU, dieses Bild, äh, ich muss mal gucken, wo ich es habe, in desktop gibt es hier bei mir einen Ordner, da ist er, so, ich habe mir jetzt hier aus diesem Ordner dieses Bild rausgenommen. Ich habe, Moment, nein, das war's nicht, ich habe noch ein anderes Bild, so ich nur gerade, wenn ich es finde, sage ich euch Bescheid, nein, das ist es auch nicht, es gibt nämlich noch ein anderes Bild, wo man den Avatar mit so, Moment, Moment, wir gucken mal. Nein, das war nicht. Avatar. Da gibt es nämlich ein Bild. Das kann man dann nicht. Den Avatar äh, etwas anders sehen? Das habe ich dann ein weiblicher Avatar? Den man da hat? nicht. Aber es ist nicht mit dabei. Es ist auch nicht mit dabei. Es gibt ein Bild. Ist doch es hier so, das kopiere ich mal eben kopieren in den Ordner rein. Das mache ich mal eben. Das mache ich jetzt live. Kopiere ich mal eben hier rein. öffnen das auch mal in desktop da habe ich jetzt unseren ordner gemacht hier so ich bin was gefragt worden und äh, kann man da 3d sachen machen ja kann man es ist eigentlich eine 2d textur das was ihr jetzt hier rot abgedeckt seht ist dann hinterher auch rot nicht zu erkennen also das ist hier ein nacktbild und hier ist das die rücken die front und wieder der rücken und hier ist der po links rechts und dann geht das einmal so front und dann geht das einmal rücken so und das kann man machen um eine sogenannte Textur zu erstellen für EMVU. Man kann damit ja, Kleidung erstellen. Und sowas werden wir heute tun. Aber ich werde das etwas anders machen. Ich werde heute nur eine... Oder wir versuchen heute mal eine Hose zu machen. Und zwar auf diesen. Da habe ich schon die Ebene vorbereitet. Und ein bisschen experimentieren bin mit meinem Aufnahmeprogramm, müsst entschuldigen. Wenn da was nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. So. Jetzt gucken wir mal. Also, erstmal haben wir jetzt hier unsere unser Grundbild. Und das Maß dieses Grundbildes ist Bild 256 zu 512. Warum ist das so? Weil, eben, weil das so vorgegeben ist. So, wir benutzen aber die neue Ebene, wir benutzen hier diese neue Ebene und jetzt male ich einfach mal mit einem ups, großen Radius nicht, mit vernünftigen Radius. ein Balken hin. und Dann male ich von dieser Ecke bis zu dieser Ecke. Jetzt gehe ich etwas hoch auf die andere Seite. Ich mache das mit Absicht so wenn jetzt einer sagt, ich kann nicht ähm, createn dann soll ich mal hinsetzen und das machen so. auch ein Video dazu machen weil, dann wird er feststellen das ist gar nicht so einfach so. Da sieht es aus wie so ein lustiges Schnittmuster. So. Jetzt hätten wir hier eine Hose gemacht. Ja, wir haben jetzt eine Hose gemacht, so gesehen. So. Jetzt gehe ich ein bisschen hin. Ich korrigiere jetzt noch was. Dann ich hier die Dicke. Von einigen Sachen. Ruhige ich jetzt so. Das soll eine spezielle Hose werden, also machen wir das auch speziell. So, und dann haben wir unsere Palette mit Farben. Ich nehme jetzt einfach halt mal ein etwas helleres Blau. Dann mache ich mir eine. nehmen mal das jetzt so ein bisschen aus allerdings auf der falschen ebene also mit einer z das muss ich auch machen so. Äh, so was ich hier drücke ist die schrifttaste ich habe vorher die Maustaste gedrückt, dann die Schrifttaste gedrückt, damit das auch Anfänger wissen. So, das sind so die wichtigsten Kombinationen, die man hier macht. So, Kijk hier. jetzt alles mit Maus. Das bräuchte ich eigentlich nicht, wenn ich mein Shift dapp würde. Den habe ich aber gerade nicht genommen. Also mache ich es mit Maus, weil viele haben keinen Pad, also mache ich das auch mal mit Maus. So, jetzt haben wir hier die Hose. Ähm Dann mache ich jetzt hier noch was rein. Mit Weiß. Uh. Weiß mal hier runter, Deckkraft mache ich runter. Und zwar mache ich jetzt hier so ein paar Striche rein. Und hier so ein paar Striche rein. So. Und dann mache ich die Deckkraft hoch. Das ist so groß. Zack, zack, zack. So, das müsste jetzt funktionieren, wenn ich den jetzt weichzeichne. Na komm. So. mache ich das mit dem hier mache ich zeichnen so den mache ich wieder aufmachen Das so ist ein bisschen weich gezeichnet. Jetzt können wir die eben ausblenden. Nein, können wir nicht, weil da haben wir es mal hin. Jetzt haben wir hier oben noch so ein kleines, kleines Ding. Das machen wir mal blau. Und das müssen wir jetzt mal hier ich sagte eigentlich achso, okay. genau sein jetzt von da und da mal weg so natürlich haben wir mal eine rosa an das heißt wir müssen uns vorne so ein paar knöpfe einfallen lassen so, mal gucken. Nein. Und dann irgendwo Silber haben wir natürlich nicht. dann müssen wir hier Silber machen. Ein bisschen Silber rein. da so ein paar punkte hin ja dürfen ruhig schräg sein das ist jetzt erstmal egal das ist nur damit ihr das seht so und dann hat man eine hose gemacht dann kann man das wegmachen oder machen wir einfach nur hier zusammenfügen machen wir nicht wir machen einmal wieder wieder weg wir machen Ebene vereinen, so ist besser. Jetzt haben wir da eine Hose und mit dieser Hose können wir jetzt ja bei ihm hochgehen. Also wir können sie jetzt bei ihm VU hochladen, weil jetzt ist diese Hose quasi ein 3D-Objekt in 2D. Das geht aber auch nur, wenn ihr Sachen habt die ihr verändern wollt. So. Ähm, es gibt da so einige Sachen, die man so verändern kann. Man wird das Ganze als PNG exportiert und dann kann man das da hochladen. Dann hat man nur diese Hose drin. So, ihr wollt aber jetzt ein 3D-Objekt erstellen, das heißt also nicht nur die Textur verändern, sondern auch wahrscheinlich noch die Form verändern. Und dazu müsst ihr dann ein 3D-Programm haben. So viel mal zu diesem Thema, weil GIMP ist kein 3D-Programm. Das ist nur ein Malprogramm, mit dem du Texturen machen kannst, auf 2D-Basis arbeiten kannst und nicht auf 3D wenn du 2D machst, machst du keine 3D Sachen. So, das wäre jetzt eine Hose gewesen für äh, 2D und wenn man jetzt einen Teil der Hose sieht, sieht die Hose ein bisschen merkwürdig aus, aber das ist jetzt erstmal so eine Nebensache, das müsst ihr dann üben. Ich habe das jetzt nur auf die Schnelle gemacht. Es ist jetzt nicht schön, aber selten. So werden dann da die Hosen exportiert. So kriegt ihr dann die Hosen da rein. Zum Beispiel. Also eine neue Textur für eine Hose. Und dieses Video wird deshalb nicht so lange, wie gesagt, ich jetzt hier dann noch ein bisschen mit meinem Programm rum und dann werde ich mal gucken. So, das soll es dann erstmal gewesen sein, weil diese Texturenart wird dann da drüber gelegt und dann kann man das da in im IMVU hochladen. Naja, gut, die Hose ist wirklich unförmig. Nicht schön, aber selten. Und es geht ja auch nur ums Zeigen und nicht um super Debeln zu können oder sonst irgendwas. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß.